In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine MTF-Frage im Moodle-Test erstellen können. Dafür klickt man auf Hinzufügen und fügt eine neue Frage hinzu. In der Liste der Fragetypen bewirkt sich hier der Fragetyp MTF, der von der ETH Zürich erstellt wurde. Wie Sie hier schon kurz lesen können, ist das eine Variante der pra Falsch- oder OK-Prem-Frage, okay wo mit wahr oder Falsch geantwortet werden soll. Zunächst kommen wir aber in die Einstellungen, wo wie immer ein Aufgabentitel geben wird und auch die maximale Punktzeit, die ich jetzt mal hier auf 4 korrigiere. Nun muss ein Stamm eingegeben werden. Das kann also eine Frage oder eine Aussage sein. In unserem Beispiel nehme ich mal die Universität Leipzig ist Punkt, Punkt, Punkt, Wie gewohnt können Sie auch mit Hilfe des Editors hier Ihre Texte entsprechend formatieren. Falls gewünscht, können Sie auch ein allgemeines Feedback eingeben und die Wahlantworten nummerieren, entweder nach ABC oder 1 2 3. Wir lassen das hierbei keine Nummerierung. Je nach Wunsch kann auch im Abschnitt Bewertung ausgewählt werden, ob das nach Teilpunkten oder nach dem MTF-Schema bewertet werden soll. Wenn Sie hier auf dieses kleine Fragezeichen klicken, wird Ihnen das nochmal genauer erklärt, wie sich diese Bewertung aufgliedert. Weiterhin haben Sie hier auch die Möglichkeit, Wahlantworten zu mischen. Kommen wir nun zu den Antwortoptionen. Hier können Sie das vorgewählte Mustern mit Wahr und Falsch beibehalten. Sie können aber auch auf Ja und Nein korrekt, nicht korrekt wechseln, ganz wie Sie möchten. Nun haben wir hier die Wahlantwort 1, wo ich die erste Option mit reinschreibe. Die Universität Leipzig ist toll. Natürlich wäre das in unserem Fall wahr. Und auch hier bei den einzelnen Antwortmöglichkeiten haben wir die Möglichkeit, Formatierungen vorzunehmen, Bilder einzufügen, ganz nach Wunsch. Und auch ein Feedback ist pro Wahlantwort möglich. So gehen Sie dann mit den weiteren Antworten mit vor. Und nicht vergessen, dass Sie immer hier am rechten Rand auswählen, ob die entsprechende Aussage wahr oder falsch ist, korrekt, nicht korrekt. Ich nehme jetzt mal in unserem Beispiel vier Wahlantworten. Und Sie sehen allerdings, dass hier unten auch noch Möglichkeit besteht, weitere Auswahlmöglichkeiten zu erstellen. Falls Sie mit Mehrfachversuchen arbeiten wollen, können Sie hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen. Zunächst ändern wir unsere Angaben und kommen dann hier auf die Übersichtsseite mit allen Fragen, die wir erstellt haben und schauen uns das einmal näher an. Das wäre also hier der Fragetyp mit unserem Stamm, die Universität Leipzig ist und den einzelnen Antwortoptionen, wo pro Option eben angewählt werden muss, ist es wahr oder ist es falsch. Aus der Sicht des Lehrenden können Sie das dann auch hier einmal überprüfen, ob das alles so ist, wie Sie möchten. Und dann wünsche ich Ihnen viel Freude mit dem MTF-Fragetyp.